Willkommen Reisende, wir sind Nordic Ashes, spielen heute Helga. Als erstes mit dem Buch der Sterne, da habe ich schon mal reingeguckt. Sie kann fünf verschiedene Waffen am Anfang auswählen. Wir gehen hier auf Hard, wir müssen sowieso mit jedem Charakter alle drei einmal spielen. So, wir haben unsere Karte geupgradet, unsere Minimap. Mal sehen, wo die ganzen Sachen sind, die wir einsammeln können. Die schießt so Blitze, also naja, eher so eine Art Laser. Oh uh, Schuhe, das ist sehr wichtig. Natürlich haben wir beim neuen wie immer kein Glück. Mal gucken, wie es diesmal ist. So, Abklingzeit. Schaden, ja und schon geht's los. Wie Ihr gesehen habt null Glück bei dem Scheiß. Mit der Waffe braucht man sehr viel Schaden, die taugt nämlich für gar nichts. Und so viele Projektile wie möglich. Also Schaden und Projektile kann so ganz viele Gegner treffen, anstatt immer nur einen. Und da der Charakter sau langsam ist, brauchen wir auf jeden Fall Geschwindigkeit. Oh, gratis Projektile, das ist super. wenn wir jetzt auf Schaden gehen. So. Hier noch schnell die Erfahrungspunkte alle einsammeln. Dann holen wir uns jetzt den Kristall. er ist direkt hier. Das ist super. Ohne so eine Kiste. Wir brauchen nämlich sehr viel Geld für den Laden. Aber wir machen ja gar keinen Schaden, ey. Kiste geht nicht mal von einmal drauf schießen kaputt. Sehr gefährlich, hier einfach rumzustehen. Ja, mach doch mal ey. also mal im Ernst. Ja, die schießt es Weihnachten. So, die erste Ratte ist tot. Oh, die Dauer, die Dauer interessiert keinen Menschen. So, Schaden. Abklingzeit. Dann ja, nehmen wir es jetzt einmal mit. Geht mir hier auf den Sack da. So. Einsammeln. Eine Kiste fallen lassen, die eine Giftratte. So, nehmen wir mehr Schaden, besser ist. Okay, dann gehen wir jetzt mal gucken bei dem nächsten roten Altar. Oh hier hätten wir Kisten, die schon wieder nicht kaputt gehen wollen. Kann ja wohl nicht wahr sein die Kisten gar nicht kaputt gehen. Geht doch. Also die Minimap ist auf jeden Fall sehr gut. Gut, dass wir uns die als erstes eingeschaltet haben. sind gut weg kaputt gegangen. Oh Gott, wir haben einen Ring bekommen. Zum Glück. Das ist sehr gut. So. Wir nehmen den Schaden. So, Konstellationsverbindung verursachen jetzt mehr Schaden. Cool. Dann erhöhen wir jetzt die Erfahrungspunkte und danach erhöhen wir den Einsammelbereich. Hoffentlich kommen die jetzt auch bis hier rein. Müssen die ja schließlich hier drinnen töten. Aber es scheint zu funktionieren. wohl cool, für den Großen doch Oh, doch funktioniert. Gut. So, einsammeln. Oh gut, ein Laser, der andauernd die Richtung ändert. Gehen jetzt hier natürlich sehr gefährlich. Aber wir bekommen zwei Herdcontainer dazu. Das ist schon mal sehr gut. Voll die laser hier. Ah, cool. Der Laser bleibt länger aktiv und wenn sie gegenlaufen, sterben sie auch. Das ist doch super. Müssen wir sie immer so ein bisschen in Richtung des Lasers locken. sieht es ja gut aus oh das heißt ja noch nichts so ein paar müssen wir noch ja hier schon mal noch mal ein bisschen was einsammeln oh Vogel nicht gesehen ja ah, und direkt zweimal reingelaufen Warum auch nicht Oh, da ist ein Heildrang getroppt. Den holen wir uns natürlich nicht jetzt. So, auf den die Laser. Los, reinlaufen. Geht doch. Mal den Heildrang gönnen. Münze. Hier ein paar Erfahrungspünktchen. Das Gute ist, die verschwinden auch auf der Minimap, wenn wir sie eingesammelt haben. Dann weiß man, wo man wenigstens noch hinlaufen muss. So, ab geht's zum nächsten. Gehen wir hier oben hin. Oh. Münze. Ah, so. Da lang. Hier lang. Da. Kiste für fünf. Gucken wir mal rein. Mehr Schaden. Ja, wir nehmen mal Ablenkzeit So, also abgegradet ist der Laser gut. So, jetzt kommt er. Der erste Miniboss. Wir haben nur 18 Münzen. Schnell mal zu den anderen Altaren gehen. Eine Schatzkiste für 15, das lohnt gar nicht. Dann gucken wir mal hier lang. Wir müssen den Ring auch gleich verwenden. So haben die Erfahrungspunkte erstmal eingesammelt, da ist er tot. So. Hier liegt eine Münze und ein Heiltrank. Dann können wir uns den einmal. Macht das Schild. Absorbiert einen Treffer mit beliebigem Schaden und explodiert, wodurch alle Gegner zurückgestoßen werden. Okay. Und das hier erhöht die Reichweite. Ja, das nehmen wir mit. Hm. Können wir eigentlich auch mitnehmen. Das ist mal ein Schild. Voll cool. Heiltränke brauchen wir nicht, aber wir könnten uns eigentlich, das Herz können wir uns nicht mehr leisten. Dann einmal upgraden mehr Erfahrungspunkte erhalten. So, größeren Einsammelradius. Gut. Hier haben wir noch Dauer. Was haben wir hier? Halt ein rotes Herz alle 60 Sekunden. Okay. Voll überpowert. Oder zwei rote Erstcontainer bekommen. Volle. Aber das hier halt uns ja durchgehend. Mal über das. Ist die Frage, lohnt sich bei ihr die Superwaffe? Können sie einmal mitnehmen. Also okay, die Abklingzeit und die Dauer wird verbessert. Helgas ultimative Fähigkeit, diese ULT. Das Rezept gewährt Stärkungseffekte, die sich jedes Mal stapeln, wenn sie einen Schluck davon nimmt. Keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Das müssen wir dann einfach mal sehen. Ah, direkt eine Kiste war hier. So, wir haben nur noch den Altar, der uns ähm 15 Goldmünzen kostet. Das lassen wir mal. Wir holen uns lieber ein paar Kisten. In denen nichts drin ist. So. Also Kisten sammeln. Für Geld. Ah, das war der Schild. Okay. Wir sind ganz schön langsam. Muss ich ja mal sagen. Oh, ein paar Münzen. Gut. Oh, also wir suchen jetzt einfach nur noch Kisten. Hm. Okay, okay, okay. So. Wir müssen mal irgendwie... Schlossgeschwindigkeit. Hier haben wir die Vögel. Da haben wir diese beiden Kartendinger. Mal einen hierfür. Also Abklingzeit oder Geschossgeschwindigkeit. Wir nehmen mal Abklingzeit. Reich. So, welche von denen nehmen wir jetzt? Barockkarten aus Ihrem Deck. Die Effekte der Karten unterscheiden sich voneinander. Und das wirft Karten zu nächstgelegenen Feinden. So. Wir können nur eins von beiden nehmen, okay. So, nehmen wir das mal. Okay, wir werfen jetzt echt Karten. Jetzt kommt dieser Blitzvogel wieder. Oh, da liegt ein Ring. Den müssen wir gleich mal einsammeln. Bild ist wieder aktiv. Und da haben wir es auch direkt verwendet. Ganz schön voll jetzt hier. Da wir den Ring haben... Machen wir jetzt beim Gehen einfach Schaden. Aber da die Fähigkeit nicht mit uns mitgeht, ist sie echt nicht so toll. Hm. So, was macht die jetzt ihre Superfähigkeit mit? Gar nichts, oder was? Warum ist sie hier so voll? Verarschen? Ja, nee, ist klar. Gott, warum ist denn hier so voll? Ja, cool, wir sind gleich tot, also. immer voll vergessen. Keine Ahnung, was ihre Fähigkeit bringen soll, also mal im Ernst. Ja, jetzt hängen wir an dem scheiß Baum fest, ja ist klar. Am Ernst, sie ist Arsch langsam. Da kannst du ja voll in die Tonne treten, ihre Superfähigkeiten. Ja hier, super, das bringt gar keinen Schaden. Müssen wir wieder ewig neu würfeln. Das hier auch kein Schaden, weil ja, ist klar, weil warum auch, ne? Ja, kann nicht sein. Ganz im Ernst. Also mit der, die es so langsam macht, so wenig Schaden, das kannst du ja auf schwer hier mal voll vergessen. Ja, dann ihr komische Attacke schießt sonst wohin? Also kannst du voll vergessen die alte. Ja und keine Ahnung, was das soll, warum sie so voll ist. Ja, gar nicht also mal im Ernst das wird doch nur noch weglaufen hier macht so wenig Schaden obwohl wir schon eine Fähigkeit zu verhelfen haben wir sind so langsam bringt ja auch gar nichts, also völlig egal ob man das benutzt, ihre Superfähigkeit. Jetzt wollen wir doch nicht reden. Also echt die Superfähigkeit, die braucht man nun gar nicht. Aber jetzt fehlt uns natürlich ein Punkt. Super. Wie sollen wir den denn töten? Ach ja, fick dich, spiel ganz im Ernst. So, wir spielen jetzt hier mit irgendeiner anderen Waffe. Das kannst du einen ja Tunnel treten, diese Blitzdingens da für Arsch. Ja, was weiß ich. Die Vögel bringen wahrscheinlich genauso wenig. Keine Ahnung. mit Zum anderen Kartendeck vielleicht. Die macht ja null Schaden, die alte. Da ja, kannst du ja direkt in eine Tonne treten, ey. Ja, Abklingzeit. Das meiste, was wir unsere Punkte verballern, ist den scheiß Neuwürfeln. Ja, super geil. Macht ihr auch was? Ihr leben. was ist das denn für ein Scheiß? Ja, wir greifen gar nicht ein. Verbrannt, geil, ja, super. Also, die alte, die ist auch völlig für den Arsch. Ob die im Spiel ist oder Peng. Mal im Ernst. Ja, geil, jetzt hier wir die ein. Bringt ja null Schaden. Egal. Ja, Sammelreichweite. 15. Super. Krass, wir machen null Schaden mit der Fähigkeit. Also, die taugt ja gar nichts, ey. Ja, cool. Wir haben noch null Feinde getötet. Ja, das haben sie ja super hingestellt hier. Also wir müssen eine andere fähigkeit sammeln also aufwerten das nehmen wir jetzt hier den bogen dann machen wir wenigstens ein bisschen schaden also schleuder heißt das ding ja gut also das taro kartendeck kannst du immer voll in die tonne treten das leben funktioniert nämlich bei gegnern nicht zwei also bossen und dass sie hier ewig Karten mischt er so also wieder angreift, also kannst auch das einzige, womit wir stand machen mit der Schleuder. Oh ja, ja, guck hier bringt gar nichts. Ha, voll die Verarsche. Ist das eine schwachsinnige Fähigkeit? Ist ja genauso nutzlos wie ihre Super Fähigkeit, wie bei allen anderen Charakteren. Die, da ist die Superfähigkeit immer voll nutzlos mehr einfach irgendeine normale Fähigkeit auf Stufe 11 zu machen. Haben wir nicht ins Kristall schon eingesammelt? Ne, haben auch nicht. Das ist ein Scheiß. Ja, gib mir Müll. Ja, nehmen nichts für diese Taros, Scheiße. Na gut, also die Hälfte ihrer Waffen ist vollkommen nutzlos. Ich sollte lieber zu Hause sitzen und stricken oder so, die alte. Ganz im Ernst. Immer wieder Müll, wa? Ah, hier, seit 20%. Wenn eine Waffe die nicht von ihr ist, ist immer gut. Boah, wie war die nicht aufwerten, die Waffe, ne? Jetzt ja voll nicht Tonne treten. Wir wollen uns jetzt den Kristall. Oh ja, Gott, wie weit weg ist er denn bitte? Zum Glück haben wir die Minimap aufgewertet. Findest du ja sonst nie. Aber jetzt dürfen wir nehmen sowas von. nicht die Waffe. Wir nehmen wir uns jetzt irgendeine andere, ey. seht ja noch hier zwei dümmliche Vögel. Keine Ahnung, Alter. Wir nehmen jetzt hier mal ein. Erhöhen alter die Erfahrung. Und dann machen wir jetzt hier die Schleuder. Also. Rüffeln Arsch. Wieso sollte man die spielen, ey? Nicht eine ihrer Fähigkeiten macht Schaden mal gucken danach wie das mit ihren Vögeln ist aber das hier kannst du ja vergessen ach wir haben hier noch so einen roten irgendwo einen roten altar wir brauchen aber Geld für den shop Volle rote Herzcontainer, das ist doch super bei den Scheißfähigkeiten, die Al die alte hier hat. Dann ist ja noch Arsch langsam. Also, die macht so überhaupt keinen Spaß. Wie dieser Missing-Typ musste wieder Glück haben, welche Scheißfähigkeiten du kriegst. Und dann kriegst du wieder nur Scheiße. Und beim Aufwerten genau dasselbe. Also, ach, voll vergessen. Teile ist die Bogenschützen, die haut Schaden raus die gut aufwärtest. weil hier diese... Weiß oh, die langsam. Da könntet ihr mal verrecken, ihr Mistviecher. Oh ja, geht mir nicht auf der Eier, ey. Oh, wie der gar nicht stirbt, ne? Ja, Blitz wieder. Kein Schaden. Kannst du voll in die Tonne treten? Ja, die brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht kaufen. Zwei Eulen. Die Eule schießt, ist ja noch schlimmer. Hey, geil, wir dürfen prinzipiell wieder neu würfeln. Alter, mit einer Waffe, die wir gefunden haben, müssen wir jetzt Schaden machen. Da weiß ich, ob wir so dem, ob wir zum Boss kommen. Eben war so voll. Wenn wir jetzt nicht im Shop übelst viele Waffen kriegen, war das voll vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man diese komische Schleuder. Müsste man auch auf Stufe 11 bekommen können. Ich weiß gar nicht, was deren Fähigkeit dann ist. Boah, ja, ich. Ja, doch ey. Ja, kann nicht sein. Wenn die nicht in ein altes, nordisches Altenheim, die alte... Oh, Alter, warte mal, in nordischer Mythologie, wahrscheinlich hätten sie es einfach gekriegt oder so. Wie viele wir hier töten müssen. Wir zwei Leben, Wir haben schon mehr verloren, nur die Scheiße hier zu machen, weil die alte nichts taugt. Und dieses neue Mischen da, ne, das ist so nervig. die Erfahrung einsammeln. Da sind Kisten. Hoffentlich sagen was irgendwas drin. Ja, schießt auf die Kisten. Herrgott, ey. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt im Shop gar nichts, was wir gebrauchen können. So. Da unten war ja noch irgendein so Schwachsinns ding für 15 Gold. aber bestimmt wieder nur Scheiße drin mal gucken gehen. Vielleicht waren wir da auch schon, wer weiß. Vielleicht ist es einfach nur Müll, den keiner will. Ja, der nervige Boss kommt. Oh ja, klar, stürf vor meinem Gesicht und dann bin ich schuld, oder was? Mistvieh. naja ah ja, Reichweite. Warten wir lieber auf den Shop, ist erstens billiger. zweitens kann man davon irgendwas brauchen. Kann man aufwerten? Jedes Mal, wenn ein Feind trifft, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 30 dass dass ein zwei Teile spaltet, was seinen Schaden um 15 reduziert. Ja, super, also für einen Arsch. ein Arsch. wir man Kristall auch aufheben, so dann nehmen wir hm. Erfahrung und Erfahrung. nur nicht in das Scheißding reinlaufen. 15 Gold hier. Wenn ich noch irgendwo eine Kiste, damit wir ein bisschen Geld bekommen. also in Kisten. Machen wir wieder nicht kaputt, weil... Ja, warum auch? Nichts drin, ich könnte katzen Ja, laber mich nicht voll, Scheißding. Stirb halt. Meine Fresse. weil Welt. So, leere. Oh ja. Hm. Unsere sind ja schon alle leer. <lacht> ein Schaden bringt ja einen Scheiß weg. So. Ein vollen Herzcontainer, super. Nur Scheiße, ja. Nehmen den Ring mit. 16. Können wir uns noch ein so ein Zehner-Ding kaufen? Einen Schaden und 10% Angriffsgeschehen, ich kann so in reden. Kann man so viel Pech bei so einem Spielen haben. So, oh, hey, jetzt haben wir keine Waffe, die wir aufwerten können, Woo! Das so eine Scheiße. Parokarten scheiße da kann er behalten, ey. War, ja hier, nee wir nehmen das, das uns heilt. Wenn wir jetzt hier den Scheiß schaden. Ja, da, dann nehmen wir einen von diesen Vögeln da oben noch. Hoffen, dass wir im zweiten Shop mehr Glück haben. Alter, wie mich das mit den Karten auf den Sack geht. Das ist so nervig, wie das Ding die ganze Zeit hier hin und her mischt. Scheiß Krach macht. Ja, los, mach doch die Scheiße kaputt da, ey. Wir brauchen Kisten mit Geld. auch irgendwas aus dem Shop. Los jetzt hier. Oh Gott, ich brauche scheiß Kisten. Einen Ring haben brauchen wir diesen Einsammelradius. Scheiß auch nicht. Ist viel zu teuer. Wir echt lieber im Shop verwenden. Immerhin habe ich bald von der Jägerin das Coole, äh, den coolen neuen Skin freigestellt. Ich hoffe, also die Waffen sehen ja dann anders aus. Fraglich, ob auch... Ja klar, er ist nach vorne gesprungen, will er mich verarschen. Aber ich glaube nicht, dass sich die Fähigkeiten dann ändern werden. Wahrscheinlich nur anders aussehen. Ja, los. Alter, mach halt gar nichts kaputt, mal im Ernst. Boah, ey, dieser Charakter geht mir so auf den Geist. Immun, ja, super. Nicht nur, dass war kein Schaden mit der Schwachsinnsfähigkeit von ihr machen. Wir sind auch noch immun, weil sie aus Stein sind. Was ist kacke, Also, die haben sich so super Mühe gegeben bei dem Spiel. Gibt so geile, starke Fähigkeiten. Voll die coolen Charaktere. Und dann haben sie diese alte hier fabriziert. Oder diesen Missing-Typen. Was ich, bei dem Scheiß gedacht haben. Los jetzt hier. Okay, ob aber bis zum Boss überhaupt ein paar Gegner töten, damit wir den Ring benutzen können? Die alte ist so nutzlos. Ah, ich habe den Schwachkopf nicht gesehen. Ja, klar. Jeder Gegner ist schneller als wir. Oder wie wir. Mir auch scheißegal, Grammatik. lange. Oh, willst du mich eigentlich verarschen? zum glück ist die Karte endlos. Oh. Wie war nicht ein von den Töten, ne? Diese Vögel, Alter, gehen... Oh Das ist ja wie so ein Bestrafungsspiel, ey. Ja. Einfach warten, bis die Zeit abläuft da oben, indem ich im in Boss kommt. Und wir haben nicht genug Geld. Wir können nur eine Waffe kaufen. Einmal oder einmal neu würfeln und dann hoffen, dass eine Waffe bei ist. Der Bogen oder Döl Dolch eine Jägerin oder sowas wäre super. Und meinetwegen die Axt von dem exeldör Ah, klar. Mhm. Ja, jetzt mh, ja, ich glaube ja nicht, dass wir es bis zum Boss schaffen. klar wie schnell die sind ne? Boah, und richtung ändern geht auch nicht ah ja, das wars glaube ich wir finden ja auch keine heiltränke Also Ihr könnt gerne diese alte Verrückte da spielen, aber die macht ja null Schaden. Die kotzt mich so dermaßen an, Ich so genau voll von der. Ich werde hier auch nicht diesen scheiß Skin freischalten, siebenmal die alte spielen. Ich glaube, ich hack. Ich glaube, ihr habt mit der Verrückten mehr Glück. Könnt ihr ja Tipps geben, wie man es mit der aushalten soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir was Sinnvolles hier machen. Nicht so ein Scheiß. Bis dann.